Also, Boxplot jetzt, wieder die Aufgabe lesen und zu lösen versuchen. Und einmal versucht, machen wir jetzt das mit dem Diagramm. Das geht mit GeGebra ziemlich leicht. Man trägt die Daten ein, man wählt dann alle Daten, so, und man fragt nach Analyse von einer Variable und hier ist in der Regel ein Histogramm am Anfang gezeigt. Man fragt nach einem Boxplot und alle Statistiken kann man da so sehen, Mittelwert ist das arithmetische Mittel, das ist die Standardabweichung, 13 Werte, das ist Minimum, Maximum, Medianen, Quartile. Gut, haben wir das jetzt einmal gesehen, gehen wir zu den Fragen. Das Boxplot-Diagramm sieht man jetzt hier schön. Hier, wenn man das so abzeichnet, dann muss man hier aufpassen. Das ist 10,5, das ist 25, das ist 30 und das ist 0. Einmal gemacht. Das zweite, arithmetisches Mittel, also Durchschnitt, der Mittelwert 16,69 ungefähr. Zentralwert, also Median, das ist 14. Quartile, erstes Quartil 10,5, drittes 25. Quartilabstand, also zwischen den Quartilen, 25 minus 10,5, also 14,5, Spannweite, Maximum minus Minimum, also 30 minus 0 in diesem Fall, also 30, Ausreißer gibt es in diesem Fall nicht, da muss der Abstand zu Wert da draußen mehr als 1,5 mal diesen unterquartilen Abstand sein, das passiert in diesem Fall nicht. Und Maximum und Minimum haben wir ja schon gesagt 30 und 0. Jemand muss zumindest 14 Punkte haben um den Test zu schaffen. Wie viele haben den Test nicht geschafft? Prozent. Also wie viele Personen sind es? 0 hat diese Person, dann diese 9, 10, 11 und 11. Das kann man auch der Reihe nachschreiben, dann ist es leichter das zu erkennen. Also das sind auf jeden Fall 5 Personen. 5 von 13, also 5 durch 13, das ist ungefähr 38,46%. Was ist dann danach? Zu welchem Quartil des Diagramms gehört die Person mit 25 Personen, äh Punkten? <lacht> 25 Punkte, das ist genau das Ende des dritten Quartils. Ich würde eh sagen, dass es zu vierten Quartil gehört, weil wir in dann vierten Quartil haben wir 25, 25, 28 und 30. Ich, man könnte auch das dritte Quartil wählen, auf jeden Fall. Ich wähle jetzt das vierte Quartil äh, und das ist dann so 1, 2, 3, 4 Personen insgesamt. Äh, man könnte auch das dritte Quartil sag nochmal sagen, ich wähle jetzt das vierte, weil es genau dazwischen ist und welcher Anteil der Person gehört zu diesem Intervall des Quartils. Das Quartil ist ab 25 bis 30. Das ist das Intervall des Quartils. Und in diesem Intervall sind 4 Personen von 13. Also 4 durch 13. Entschuldigung, 13. 4 durch äh, Durch 13 und das ist ja dann ungefähr 30,77 Prozent der Personen gehören zu diesem Quartil. Gut, danke sehr.